Wenn du in Excel mit einer langen Liste arbeitest, läuft man oftmals in das Problem, dass man in dieser Liste sucht und ganz weit unten nicht mehr weiß, in welcher Spalte der Wert, den man gerade eintragen möchte, nun eigentlich dazugehört. Da hilft nur mühsames nach oben scrollen, nachsehen und wieder runter scrollen. Wie hier zu sehen, ist diese Kontaktliste aus mehreren Kontakten und wenn ich nun nach unten scrolle tue ich mich schwer zu wissen welche überschrift nun in der spalte c oder d oder j äh, sich befindet ich muss jedes mal wieder nach oben scrollen um den überblick dennoch zu behalten gibt es eine angenehme alternative dazu und zwar die erste zeile der liste zu fixieren das macht man wie folgt indem ich wie hier die erste Zeile markiere und dann im Bereich im Menübereich Ansicht auf Fenster Fenster fixieren und habe darin nun drei Möglichkeiten und zwar die oberste Zeile fixieren. Wenn ich das ausführe und nun nach unten scrolle, sehe ich nun, dass diese erste Zeile fixiert worden ist. Das hilft nun konkret für meinen Fall nicht weiter denn ich benötige auch die zweite zeile deshalb einen schritt zurück ich selektiere das gesamte arbeitsblatt und wähle im menü fixierung aufheben damit sind alle fixierungen in diesem arbeitsblatt aufgehoben und ich kann eine neue fixierung vornehmen dazu setze ich nun meinen cursor bzw. selektiere ich die dritte zeile und wähle anschließend fenster fixieren aus nun wie wir sehen sind nun die ersten beiden zeilen fixiert ich kann diese fixierung wiederum aufheben und kann nun auch sowie zeilen als auch spalten fixieren dazu gehe ich wie folgt vor und zwar kann ich nun die Spalte A mit erster Spalte fixieren, anzeigen lassen. Ich möchte aber in diesem Fall die ersten beiden Zeilen, Korrektur, die ersten beiden Spalten anzeigen und wähle deshalb Fixierung aufheben und setze nun meine Selektion auf die Spalte C an und wähle Fenster fixieren aus. Anschließend erhalte ich nun die ersten beiden Spalten fixiert. Des Weiteren kann ich eine Kombination vornehmen. Ich wähle nun alle Fixierungen wieder auf und möchte angenommen die ersten beiden Zeilen sowie die ersten beiden Spalten fixieren. Dazu muss ich lediglich meinen Cursor auf die, jene zelle setzen die sozusagen diesen schnittpunkt ergeben wie hier in der zelle c3 und wähle dann fenster fixieren aus und habe dann die ersten beiden zeilen wie wir sehen aber auch die ersten beiden spalten fixiert wie ihr seht könnt ihr damit das mühsame scrollen bei langen listen euch ersparen und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.